Stellen Sie sich vor, Sie wollen an einem sonnigen Samstagmorgen draußen frühstücken, werden aber dauernd von lauten Motorrädern gestört. So geht's Mario Steffen aus Niedecken, denn die Motorradsaison, die ist in der Eifel gestartet und das bekommt er hautnah mit. Denn er ist Anwohner und fühlt sich durch den Lärm massiv gestört. Doch wie sieht es ein leidenschaftlicher Motorradfahrer? Die Lokalzeit hat zum konstruktiven Dialog gebeten. Marcel Körner ist durch seinen Vater ans Motorradfahren gekommen. Er liebt es, mit dem Motorrad durch die Eifel zu fahren und nutzt seine Maschine, wann immer es geht. Er kämpft in einem Verein für das Ansehen der Motorradfahrer. Du spürst den Wind, du spürst die Wärme oder auch die Kälte, Regen. Es ist ein sehr intensives Fahren. Im Gegensatz zum Auto kannst du, kannst du es nicht vergleichen, weil du sitzt im Auto in so einer geschlossenen Dose und mit dem Motorrad bist du eigentlich mittendrin. Aber das kann auch riskant sein, weil das Fahren auf dem Motorrad schnell lebensgefährlich werden kann. Jetzt vor kurzem hier auf der L218, ähm, ist auch ein Bekannter von mir tödlich verunglückt, ähm, sehr traurig, ähm, klar, es, man, muss ganz, man muss ganz einfach sagen, der Tod fährt immer mit. Mario Steffen aus Niedeggenschmidt sind die Motorradfahrer zur Last geworden. Er ärgert sich über die Raser in der Eifel. Der Motorradlärm auf seiner Terrasse ist am Wochenende kaum zu ertragen. Das Problem liegt daran, teilweise an dem Krach und den schwarzen Schafen den Motorrad fahren. Die Raser, die machen so einen, so einen Radau, das teilweise unerträglich. Marcel Körner will sich das Lärmproblem von Mario Steffen vor Ort ansehen. Beide haben sich zum offenen Gespräch verabredet. Hallo, ich bin der Marcel. Hallo, ich bin der Mario, grüß dich. Ich selber komme aus dem Bergischen, ich habe also ähnliche Wohnverhältnisse wie hier und kenne das Problem mit den zu lauten und zu schnellen dann ja genauso. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich nervt es ja auch, weil ich habe es ja als Motorradfahrer in der rechten Hand, wie ich wahrgenommen werden möchte. Ich rede ja immer nur von den halt schwarzen Schafen. Ja. Ich finde das schön, wenn, wenn am Wochenende hier die 20, 30 Euro Gruppen vorbeigefahren kommen, denen kann man zugucken, die winken auch manchmal, die gehen ja auch noch nicht mal mit Vollgas auf das Gas, mhm. Ist ja alles voll okay. Ja. Ich finde die Leidenschaft gut. Wenn er gerne Motorrad fährt, soll er fahren. Ja, alles gut. Das Problem ist dann, es sind einige Motorradfahrer, die sich daneben benehmen. Und was mir und, und sage ich mal, uns auch ein bisschen auf den Keks geht, ist diese, diese, diese komplett Pauschalisierung, die teilweise passiert. Wir Motorradfahrer sind dann die Bösen. Was einen wirklichen Effekt bringt, sind auch Lärmdisplays, ne, wo gesagt wird, hallo, ihr seid zu laut. Die gibt es ja, wenn sie richtig eingestellt sind. Ne, hier in der Ecke, hier runter, hier sind bestimmt 15 kleine Kinder, ne, die spielen halt mit Ball. Man kann sie nicht immer nonstop beaufsichtigen. Ja. Das kann immer passieren. Und Mal wenn Frage. es passieren sollte, ja, dann macht der Motorradfahrer nur so: Scheiße, was habe ich gemacht? Am Ende wünschen sich beide mehr Geschwindigkeitskontrollen und Möglichkeiten zum offenen Dialog zwischen Bikern und Anwohnern. Zudem macht Marcel Körner Mario Steffen noch ein besonderes Angebot. Ich habe einen Helm dabei, ich habe eine Jacke dabei, ich habe eine Hose dabei. Wenn du Lust hast, könnten wir auch eine Runde drehen. Äh, danke für das Angebot. Ich lehne es aber gerne ab. Ich verfahre, ich habe ein E-Bike, das nehme ich mir später, mache ich okay. damit meine Reise. Das Gespräch hat beiden ermöglicht, den Standpunkt des anderen zumindest besser zu verstehen.